Ja, hi und warum mein name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu let's play final fantasy 7 remake ja in der letzten folge haben wir uns um einige ungeziefer gekümmert in dieser komischen fabrik und ja damit die letzte Nebenquest abgeschlossen die wir ja machen müssen und also nicht müssen aber ihr kennt mich <lacht> natürlich müssen ähm, ich habe übrigens auch noch mal eine Ausrüstung ein bisschen geändert und zwar ich habe tiefer hier mal den sternreif gegeben und ja ja mal zwei materien gegeben einmal Glut und Luft damit wir die äh, normal leveln können ich habe da den Glut materia von Cloud gegeben weil er schon so ein bisschen gelevelt war und ja aber gedacht wenn ich glaube ist vielleicht intelligenter wenn wir so früh wie möglich hier materia hochleveln damit war ja ähm, ach ja ich kann ja auch mit ihr noch Waffen glaube ich äh, genauso ein Level abbekommen ich habe ein bisschen hochleveln. Ja, äh, wie gesagt, ist glaube ich ein bisschen intelligenter, wenn wir hier unsere Materie so schnell wie möglich hochleveln. Schauen von den Festungen ähm, materie slot Ich glaube dann nehme ich erstmal. Also, Zusätzlich materia und dann kann ich mir noch was holen. Cool. Äh, TP Maximum würde ich dann schon sagen. Ist ja auch eine Menge hat vielleicht Schaden nehmen sollen, aber was soll's? Äh, dann cool. Da haben wir das Problem mit der materie ja doch wieder hier gelöst direkt. Ähm, also nicht, was kann sie ja noch haben, was wir noch nicht haben? Auto Vita, das klingt vielleicht nicht schlecht. 100 FP braucht hat nur was so zehn mal pro Kampf. Äh, Medikal, Widerstand, Antido. Ja, komm, ich glaube, das ist wichtiger erstmal. Gut, das erledigt. Und ja, ich habe übrigens auch den Untertitel abgestellt irgendwie. Also ich habe den nicht komplett abgestellt, aber ich habe abgestellt, damit man nicht mehr die Namen der Charaktere sieht, damit die nicht schon hier im Vorhinein gespoilert werden oder so. Ähm, ist ein bisschen spät, aber ja, besser später als nie, ne? Und ja, ich habe diese Funktion in den Optionen entdeckt und habe das mal so gemacht. Jetzt dürfen wir zum Beispiel von ihr den Namen nicht sehen, sondern nur in oh, untertitel ne? Ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich so in euren Zimmern austauschen. Tiefer, ich habe sie dir schon hingelegt. Okay, du wartest hier. Alles können für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite tiefer. Das hatte ich nicht vor. Sagst du das damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Alter, dieser alte Schachtel du bist doch nicht wie die oder Geh schon? Ach, okay, man hat die gegen mich machen. Ja, ich bin ein bisschen Grumpy drauf, aber trotzdem du erst die Filter auswechseln. Gut, komm, wenn du fertig bist. Okay. Uh. Filter, Filter. Ähm. Um. Ja. Yeah. Ja, machen wir mal. Der Filter wurde ausgetauscht. Dann fertig. Warte kurz, ich beeil mich damit. Na gut. Ein Bocksack, Gott. Dann erzähl, wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Die Nachrichten damals waren voll davon Aber Als ich Soldat geworden bin Waren die Dinge etwas anders Heldentaten waren nicht mehr gefragt Für Shinra waren wir einfach nur Also Du willst Wohl nicht drüber reden. Oh. Hm. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Hm. Verstehe ich. Hm. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich. Aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Äh. Uh. Äh. Uh. Keine Ahnung, <lacht> äh, nichts seltsames. Nichts seltsames. Stimmt, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Trag was, was dazu passt, ja? <lacht> okay. <lacht> Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht male petzen. Okay? Okay. Das kam aber nicht so im Original vor. Okay. Mal, da bist du ja wieder ruhig. Ich meine, hallo. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. <lacht> so gefällst du mir weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Okay. Mond, sich total ist man, okay ja sagt mir jetzt nichts ja und sei wir am Mond, er funkelt nachzimmer funkelt einen Scham wenn der charakter nicht aktiv gesteuert wird dort ist doch besser als gar nichts jetzt wo ich also ist eigentlich perfekt für jeden außer cloud ne? wenn ich gerade niemanden steuer ähm, okay wir sind fertig hier mit der Nebenquest, das heißt, wir können endlich mal in der Story weitermachen. Yeah. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Müsste eigentlich schon direkt die nächste Mission jetzt wieder sein, ne? wenn wir nach dem Original gehen. Aber eine gesagt sind, sind ja, naja, ein bisschen vielleicht. freudig nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer? Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Hm... Wieso, ist jetzt irgendwas los? Ist jetzt nichts Neues oder so gekommen, oder? Ja, okay, dann gehen wir da rein. Willst du zurück in die Bar? Äh, ja. Nein. <lacht> hat, hat, hat. Willst du zurück in die Bar? Ja, will ich. So, wo ist mein Geld, Barrett? Sind zurück. Fahrt ihr spazieren? Ja, genau. Los, ich hab Katzen gerettet. Äh, ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission. Lindchen, du wartest draußen auf Jessie, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Rafzan. Beeil dich, Tiefer. Seven, Sam, Sam, Nimmst ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. <lacht> Setz dich. Was darf es sein? Mit dem Sohn Einfach irgendwas. Was billiges. Wo mein Geld nicht wieder draufhüllen geht. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. <lacht> Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Eine ganz eigene Kreation. Äh. Cosmo Canyon. Sieht toll aus. Aber das kommt doch gar nicht in diesem Spiel vor. Ich muss los. Anspielung an einen Ort, den wir gar nicht besuchen werden in diesem Spiel. Den Angriff auf den makro haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten wer weiß ob wir uns auf sie verlassen können wenn es ernst wird huh? ein nüchterner typ wie du ist mir da weitaus lieber schließlich will ich nicht drauf gehen nur weil jemand halbe sachen macht es mir gerade tiefer sind. ausreden hm. wenn ich mich auf dich fokussiere ich meine das kannst du auch so sagen ne? Finde Jesse sympathischer als Tifa. wohl Damit meine ich jetzt nicht, äh also ich tiefer nicht mag, aber ich war zwischen den beiden hätten So, was soll ich denn jetzt genau machen? Ich soll mir die Lage besprechen. Ich soll hier rein, ne? Nee. Okay. du mir jetzt einen Drink oder was? War ein seltsames Mädchen. Die gelbe Blume war ein seltsames mädchen die gelbe blume war ein seltsames mädchen ja hm. oh, läuft mir gerade so bin ich wieder zu blöd und ob irgendwas nicht gerafft oder Hiermit soll ich spielen, ganz <lacht> einen Dart frei werfen. Die geworfene Punkte wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Man wirft in Runde mit drei Pfeilen auf Null zur Reduktion für jeden Wurf. Kurz eine Zeit, brennt bis du dafür geworfen. Mit ja, ich werde das schon nächsten Wurf. Ganz ne, äh, start. Mein Gott, ich werde das schon irgendwie. wohl okay äh. gar nicht so einfach muss er richtig äh. Ist ja richtig richtig entspannt halten ne Dreck, nein, war trotzdem 50. Okay, Dreck. wie viele Runden gibt es noch? Das letzte oder war ich nicht eigentlich auch dabei in dieser Besprechung? Also gibt es nicht. Kannst nicht mindestens da drin irgendwie landen. Ich weiß, man kann auch auf andere Sachen werfen als die Mitte, aber trotzdem. So, jetzt weiß man sich genau die Zahl, ne? So, 50. So, da muss ich jetzt einfach nur ihr treffen, ne? Boom. gibt's nicht weil er jetzt oh. das möchte ich nur die mitte treffen ja kein ding das gibt's nicht das muss ich das ding treffen ne? man bin ich gut 14 würfe keine ahnung ist das so äh, ah, acht würfe ich bin hinter wortwörtlich jeden äh, dann warte egal. ich egal müssen <lacht> da noch nichts ne egal ja, gut Warten wir mal. Wenn ich Glück habe, kommt vielleicht mein Geld hier hochgeschossen. Okay, das ist schon mal gar nicht gut. Oh, ich sehe, sie hat Materie in ihren Handschuhen. Cool. Äh, das ist schon mal gar nicht gut. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Ach, gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im Kleinkreis. Äh... Uh. Sorry, hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du, die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jessie, ich habe riesen oh, Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Oh Gott! <lacht> Mann, das tut gut. Okay. ich mal. Du alter Schluckspeich. Der nächste Anschlag wird leider noch gefährlicher. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Treibt's nicht zu so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Komm mich doch mal besuchen. Ich koche auch was. Und stell dir meine Katzen vor. Äh, worüber haben wir gesprochen? Erst recht ein Grund mal ab. Wir drei wollten dich wirklich dabei haben. Hm? Wo waren wir? Genau. Einfach mal fünf gerade sein lassen und das Leben genießen. Was willst du? <lacht> Mehr Geld? Mehr gibt's nicht. Kapiert? Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ich alle unterbreche. Oh, ja, dann gehe ich einfach. Ihr könnt mich mal. Ich gehe nach Hause. Schnüffler von Na gut. Äh, dann gehen wir mal was wir als machen können. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Hm. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut, dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Ich mal eine Sekunde aus dem Laden raus, schon verfeife ich die. Gibt's was zu meckern? Was du so? Wollt ihr? seht irgendwie weil nicht. Oh, sind Daten für Luschen. Ne? Habt ihr mal ein Schwert gesehen? Hey. Ja, gut. Warum nicht? Tun wir einfach mit irgendwelchen Gangstern hier die Sache machen ja Sei du hängst nicht besonders an deinem Leben. Warte, wir gehen echt da rein. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vor ihr. Ja, ja hast du mal mein Messer gesehen? <lacht> pass auf, wo du mit deinem Messer hinsteckst, sonst pass ich mal auf, wo ich mein Schwert hier haben Mein Schwert ist also, größer als du. Wo steckt der kerl Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit meinst du wohl? Ha. Als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. wenn <lacht> sich nur, oh Gott, was der für ein Riesen Oshi am Rücken. So, ähm, dann gucken wir mal ich nehme an ihr habt alle ihr seid alle gleichen gegner nee. das sieht so aus ja, Warte, gegen irgendwas anfällig gegen feuer habe ich nicht ausgerüstet mit klaut glaube ich ein boden was ist mit denen da los sagt so, ähm, zack, zack, zack. schicklichkeit uns halten äh. ja warum hat er geglaubt es wäre eine gute idee gewesen aber hat er gedacht es wäre eine gute idee gewesen mich anzugreifen guckt mich guckt mich an ich sehe so eine mehr aus und habe so ein gigantisches schwert Doch. Und <lacht> so, jetzt nachdem ich zwei erledigt habe. Komm ich also, boah, was bei dir denn? <lacht> <lacht> Feuer einfach. ins Bett und ausruhen. Was meinst du mit, was wollen die mit Barrett? Der ist ja nur irgendwie der anfänger von einer Terroristengruppe oder so, ne? So, ähm, äh, wo kann man das nochmal nachgucken? Schwertsturm. Ah, jetzt habe ich das auf ewig gelernt, ne, so wie ich da verstanden habe oder? weil ich da die ganze Zeit eingesetzt habe oder was so ich weiß doch nicht mehr ich weiß da wurde mir alles schon im detail erklärt und so aber das war jetzt schon ein paar tage her ne? das war vielleicht zwei tage her nicht schlecht, genau. hm. schlecht habt ihr gesehen waren ja, in und dann gehen wir auch pennen mehr redlich verdient, ne? Ich vier halbnackte Typen kaputt gehauen mehr oder weniger. Da bist du ja endlich, hab dich schon vermisst. Oh, oh. Nein, Jesse. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Anzahlung Efrit ja davon habe ich gehört. Schwermaterial kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, bei Rufen. Es war kann nur im Kampf gegen spezifische Gegner auch beschworen werden. Die Materie löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Über diese voll ist kann die Esper beschworen beschwören werden. Schwermaterial werden in einen speziellen materia slot von Waffen angebracht. Es kann nur eine Materie zur gleichen Zeit verwendet werden. Sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. So, erst einmal gehe ich pennen. Okay, cool. Man kriegt jetzt schon eine beschwörmaterie Nachdem man Midgard verlässt, im Originalspiel hat man die erste schwörmaterie bekommen. Also. So, ach, jetzt kann ich das hier reinpacken. Yfrid. Mit der Fertigkeit wie feiert die Hölle, des verheerende Feuerelement. Oh, der gibt mir ganzen... die gibt mir einige bonus Okay, cool. Dann möchte ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Äh, ich danke euch dann alle fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen wird Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Danke für Danke Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss!